Um, der einzig kleine Nachteil ist, dass es jedoch benötigt, dass die App-Funktion von der Schule in Moodle aktiviert wird. Das ist eine Funktion, die in den meisten Fällen aktiviert ist, um, die allerdings auch teilweise, die, die allerdings auch für die offizielle Moodle-App benötigt wird. Okay, ansonsten haben wir noch Unterstützung für Zuleb. Zuleb ist eine Open-Source-Chat-Plattform. Wir benutzen Zuleb äh, Jugendhakt intern, um uns, äh, um uns zu unterhalten, auch wenn wir kein Event haben. Ähm, ansonsten kann, äh, kann Zuleb auch von diversen Schulen benutzt werden. Und deswegen hatten wir gedacht, dass wir es auch noch einbinden. Unsere Integration, unsere Webseite greift direkt auf die Zuleb-API zu. Es, sie zeigt neue Nachrichten an und sie benötigt gar keine Änderungen am zulip server ähm, Das heißt, selbst wenn die Schule irgendwie... Sich da nicht ganz sicher ist, die Anwendung läuft trotzdem. Äh, nun stellen wir euch einmal einen funktionierenden Prototypen vor. Ähm, wenn man sich das erste Mal verbindet, bekommt man hier ein kleines Fenster, welches einen begrüßt zwei Packer Dash äh, und einmal erzählt. Ähm, jetzt können wir direkt anfangen, Moodle zu verbinden. Nachdem wir alles eingegeben haben, sind wir einen Schritt weiter. Und dann sieht das ungefähr so aus.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 Den Quellcode findet man unter githubcom jungpakt plattform updates und wir haben auch noch einen laufenden Prototyp, den kann man auf den kann man zugreifen unter alpaca Dankeschön fürs Zuhören, aber auch noch ein viel größeres Dankeschön an unsere Mentoren Patrick und Hannu, die uns sehr viel geholfen haben bei der ganzen Einrichtung, bei den ganzen Programmieren. Feedback ist uns immer willkommen.